Mom? Hat sie das schon mal gemacht? Schon sehr lange nicht mehr. Hey! Mom, sag mir, was mit dir los ist. Ich kann es dir nicht sagen. Noch nicht. Was ist los? Es gibt da etwas, das ich dir erzählen muss. Es ist nicht deine Mutter da oben. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir deine Mutter nicht zurückbekommen. Und sie werden versuchen, dich mitzunehmen. Tanz mit mir, Shah. Nein, Mom, hör auf damit. Wie geht es ihr?